so Leute was geht oh Entschuldigung, ich habe jetzt schon ein bisschen ähm, den Dings released und zwar das habe ich released jetzt kommen wir mal aber komplett zum Punkt und zwar ich habe ja mal gesagt mit dem Reaction Kanal das hat irgendwie nicht so gut geklappt da waren diese diese Probleme und als Entschuldigung habe ich einen Song geschrieben. Ich habe mir extra den Aufwand gegeben, habe einen kleinen Distrack geschrieben, und zwar gegen das liebe Ei. Ich denke, ihr wisst schon, welches Ei. Und zwar, genau, ich mache äh, einen Diss-Track gegen Clash Games. Ähm, ja. Also, ich würde mal sagen, ähm, ja. Ich fange eig fang eigentlich schon direkt an. So. Yeah. Oh. yeah. Lottex ist im Start. Das ist diese krassere Art. Ja, genau. Ich hab's falsch betont. Ist mir egal. Denn mit den krassen Rhymes bin ich schon längst auf dem Mond. Yeah. Guck dir diese Form an. Wenn ich mir das angucke, denke ich mir, oh Mann. Es ist ein zerstampftes Ei. Kleinstein sagt, oh nein. Ich bin nur ein Loltex, kann aber gleich so gut ratten wie ein Crimex. Meine Gang, die Metronians, finden immer geile Rhymes. Hier, guck mal. Mm, yeah. Monds, Tons, Soons, Klons, Lohns, Ozons, Funktions, Farm, Tons, Fraktions, Betons, Saxophons, Telefons. Nicht gerade die passenden Wörter, aber, aber dein Gelaber ist immer viel verstörter. Guck mal ins Reinbuch und such meine Rhymes, suche ich im verdammten Kinobesuch. Dieser Mann miet's in seinen Videos. Die Rotze davon hat einen großen Radius. Nicht den Luxus. In deiner Wohnung gibt's deswegen Kurzschluss. Wegen der Nuss. Intus, Min Minus, Sinus. Das ist mein Mathe-Modus. Ich trinke aus einer Kokos. Verpasst mal wieder den Bus. Der yeah. Gaming-Schuh als Kaktus und Gaming-PC gefüllt mit einem Fluss. Dieser Schnappschuss. Als letztes gebe ich dir eine Kopfnuss. Bam! Jetzt bitte ich mich aber mal. Ich rede nicht mehr über dieses verdammte Ei. Yeah. Yeah. So, Leute, das war jetzt mein kleiner Diss-Track. Naja, übrigens, diese zerstampfte Form. Ne, ich ich habe ja meinen Text abgelesen. Ähm, deswegen. Mh, hier. Äh. Guck hier Reimbuch habe ich schon gesucht hier Reimbuch online hier was reimt sich auf Clash Games lass mal gucken Holmes Gnomes Roms, Sherlock Holmes na <lacht> naja also das war das mit der zerstampften Form die habe ich euch vergessen zu zeigen. Hier, also dieses zerstampftes Ei. Das ist, äh, Clash Gips ist ein zerstampftes Ei.